Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Du musst ja einmal runter, einmal runter, das ist wirklich... Hier ist ganz unruhig gesehen. ihr könnt hier nicht... Wenn ihr hier runterfallt, ist es wirklich gefährlich, okay? Ich könnte richtig fest, Könnt Können, können, können Fotos... Ja, ist noch nicht so. Du, du auch ganz gefährlich. Nee, nee, nee, nee, nee. komm, aber, aber rüber. Ist das ein Notfall? Wo ist der Notfall? Halben Meter Sicherheitsabstand. Du so, so kannst, kannst ja hier so, dann sieht es so aus, als hättest du das Gelände so auch mal angreißen. So. Sharks? Ja, Be Sharks. Okay. Very careful. Es ist wirklich schwierig, einen Schark zu fangen. Ich hab' ihn, ich Abstand halten, einmal Abstand halten, ich hab' das. Ich hab' das unter Kontrolle. Abstand. Ey, ey, ey, ey, weg vom Wasser. Weil die Strömung ganz schlimm ist. Ein bisschen, bisschen wirklich, Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Hier, hier ist okay. Hier ist okay. Okay. Gut. Ey, ey, ey. Entschuldigung. Wir haben das jetzt geprüft. Das ist jetzt sicher, ans andere Ufer zu schwimmen. Können wir machen. Ist sicher jetzt. Wasser. Das ist heute wirklich gefährlich, nicht so nach Wasser spielen, wenn sie reinfallen, ne? Dann ist kalt, meinst du? Dann ist kalt, kalt. Ja. Aber du hast doch hier... Nee. Ich will nicht zum Einsatz kommen. Ich habe heute Ruhetag. Das ist auch alles drünger, ganz entspannt. Ja? Okay, wir sind vorsichtig. Hey, hey, hey, hey, hey. Weg von dem Wasser. Doch, hier ist auch noch fern. Noch ein Stück zurück. So, gerade, ganz kurz. Da! Hey, vorsicht! Nicht vom Becken ran springen, ja? Ist okay? Und angeln, angeln ist hier verboten. Ey, ey, ey. Oh, Moment. Ein Stück noch da noch. Ganz kleines Stück. Ist wirklich hier, hier ist gefährlich. Da kann ganz schnell so eine Welle kommen, da bist du weg. Da so. Sehr gut. Leute, nur noch mal kleine Durchsage. Wenn ihr gerade gegessen habt, bitte eine halbe Stunde warten, bevor ihr ins Wasser geht, okay? Ja, ja, ja. Sachte. Ich will heute wirklich nicht zum Einsatz kommen. Vorsicht, Vorsicht, oh, Siehst das? Ganz platt. Ganz vorsichtig, das muss man machen. Alles gut? Stehst du gut? Ist aber gefährlich. Du musst noch ein Stück zurück. Ein Stück? Ja, nee, das ist gut. Sehr gut. So, das war's mit dem neuen Video, diesmal mit Product Placement, das erste Mal, Im besten Fall ist euch das gar nicht aufgefallen, aber äh, Universal hat uns angeschrieben, hat gemeint, ja, macht doch mal ein Video, du siehst doch eins zu eins aus wie The Rock, denn? Denn heute kommt Blu-Ray und DVD raus, des neuen Baywatch Films, des neuen, nicht des aus den 80er Jahren. Nice. Genau, und falls ich den Trailer angucken wollte, ist auch noch mal der Beschreibung drin. Schöner Perspektive, das verschwindet in der Landschaft, meine Unterschrift. Mhm. Die ist 3D. Ja, die Leute haben nämlich gesagt, macht doch ein Gewinnspiel. Und wir haben gesagt, ah, ödes Gewinnspiel. Aber wir dürfen jetzt tatsächlich die Dinger hier bei uns in der Stadt verpacken und verstecken. Und ihr dürft sie suchen. Das ist mal ein bisschen was Innovativeres. Und wir zeigen euch jetzt, wo die Filme alle versteckt sind. So, dann viel Spaß beim Suchen. Außerdem ist in jedem Paket das gleiche drin. Also nehmt bitte nur eins. Autogramm ist da auch drin, wenn das irgendjemandem was bedeutet. Peace. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Until the search goes on. I've been looking for freedom.